Ich sehr, dass ein Haufen Leute gesagt haben, wir wollen doch noch was über Specials hören. Auf dem Weg hierher habe ich mich wirklich überlegt, Mensch, das kann doch gar nicht sein, Specials braucht ich gar nicht vorbereiten. Weil lustigerweise habe ich schon 2010 mal einen Vortrag gemacht zu dem Thema Foursquare Specials, was ist eben so ein Unterschied zu den anderen Plattformen, bei an denen man einchecken kann oder was ist überhaupt einchecken? Und ich war heute Morgen wirklich so darauf gefasst, dass vielleicht drei Leute sagen, Mensch, wir sind absolute Newbies, erzählen wir das nochmal. Und dann doch sehr erfreut, dass es viele Menschen gibt, die sagen: Ja, Prosper kenne ich vielleicht oder auch nicht. Aber dieses Check-in-Thema, das ist dann doch nochmal ein bisschen unbekannt für mich. Ich finde die doofe Schuppe auf Social Media Kanälen auch unter der zu finden. Ich mache in München auf den Social Media Club München und bin freie Beraterin. Aber das ist jetzt hier auch kein Beratungsvortrag, sondern eigentlich ein. Ich habe mir viele Sachen zu den Check-ins überlegt, die ich mit Zeug weiter erzählen. Ja? Achso! Ja? ja. Wow. <lacht> ähm, okay, also, dann legen wir los, Foursquare Specials. Wir haben heute ja schon einiges über Foursquare gehört. Es gibt wahrscheinlich niemanden mehr im Raum, der sagt, Foursquare, ich weiß gar nicht, was es ist. Gut. <lacht> Wie kommt man überhaupt auf das Thema Specials? Es gibt eine kleine Problemlage und das sind, wir haben es oft damit zu tun, dass wir unsere Kunden eigentlich gar nicht kennen. Sagt man ja, Friseur, nee, der Friseur kennt seine Kunden ziemlich gut, er hat sehr viel Zeit mit ihm, die er verbringt, er muss sich Karten anlegen, was die Haarstruktur angeht, was die Farben angeht, was die Schnitte angeht etc. Die kennen ihre Kunden sehr gut, aber es gibt einen Haufen Läden, Restaurants oder auch Cafés, wo viele Menschen ein- und ausgehen, aber der Betreiber überhaupt gar nicht weiß, wer sind eigentlich meine Kunden, beziehungsweise wer ist eigentlich mein bester Kunde? Was ist eigentlich äh, unter den ganzen Menschen, die von verschiedenen Servicekräften auch bedient werden? Derjenige, der jeden Tag kommt oder der jede Woche kommt. Das bekommt man oft überhaupt nicht mit. Und da können uns jetzt diese 4 Specials helfen, um Dankeschön zu sagen, um zu sagen, hey. Prima, dass du so ein guter Kunde bist, wir wollen dir auch was Gutes tun. Und das kann man natürlich auch mit Kundenkarten tun. Das können wir mit so zehner Stempelkarten tun. Oder das können wir auch mit Gutscheinen tun, was auch einige Läden machen. Dass wenn man halt eine Stempelkarte hat mit 10 mal abstempeln, bekommt man ein Goodie. Aber fassen wir uns mal alle selber äh, an. Wer hat ständig die Stempelkarten dabei? Wer hat ständig die Kundenkarten dabei? Wow! <lacht> also, ich muss äh, immer wieder feststellen, man wird gefragt und dann so, immer, ja, habe ich vergessen. Ähm, insofern ist dieses Brosquare schon nochmal ein Tool, wo das im Hintergrund passiert und ich muss jetzt nicht unbedingt dem Kunden eine Stempelkarte mitgeben, sondern macht das auch nur. Das Foto ist übrigens von dem Herrn Krappweiß, insofern geschützt, insofern, <lacht> wenn dann mit dem Vermerk mit angeben, <lacht> danke. Ähm, also, ich habe es von dort äh, für Präsentationen heruntergeladen. Gut, die Foursquare Specials, die bieten uns jetzt die Möglichkeit, sozusagen digital mit unserem Kunden in Händedruck zu, zu ermöglichen. Also dass man wirklich sagt, ich habe dich erkannt, du bist der Herr Huber, du bist die Frau Müller, du bist jetzt schon zum zehnten Mal da und ich möchte dir auch was Gutes tun. Und er erlaubt auch, dass eben über die digitalen Kanäle derjenige auch sagt, hey, dieser Laden ist gut, der gefällt mir. Und das hilft mir natürlich als Geschäft auch durchaus weiter. Dann haben wir ja schon was von den Badges gelernt. Das heißt, wenn die Menschen mit Foursquare sehr viel interagieren, dort bestimmte Dinge tun, bekommen sie äh, spielerisch Gamification-Ansatzmäßig diese Badges verliehen, dass sie eben m, super fit sind, wenn sie ständig in Fitnesscentern einchecken oder man bekommt so einen schönen Kaffee-Badge, wenn man äh, die ganze Zeit in irgendwelchen Cafés oder Bars mit einem Kaffee-Rostereien also Kaffee eingecheckt hat. Und wir wollen aber jetzt nicht Specials angucken, die ein bisschen mehr noch als diese Badges sind, sondern die wirklich die Interaktion zwischen dem einzelnen Laden und auch den Benutzern herstellt. Da gibt es dann zum einen das Special, ich habe das mal das erste Mal genannt, das heißt, wenn ich irgendwo mal zum ersten Mal einchecke, wie zum Beispiel beim Chaos Computer Club in München, dann bieten die mir ein Special an. Das Special erkenne ich daran, dass ich hier so einen orangenen, Ribbon an der Seite habe, an dem ich erkenne, es gibt hier ein Special, da kann man dann draufklicken und kriegt erzählt, was das Special ist. Und das Special an diesem Fall ist, <lacht> man bekommt eine Tour durch den Chaos Computer Club in München. Das heißt, es muss nicht immer der Gratis-Kaffee sein oder 50 MB, was wir heute gelernt haben. Datenvolumen, sondern es kann auch so eine Geschichte sein, wo man sagt, okay, nicht jeder bekommt im Chaos Computer Club in München eine Haustour, aber derjenige, der eincheckt, der sagt, ja, ich war hier, das ist das, was hier unten jetzt leider vom Laptop <lacht> verdeckt ist, Dankeschön fürs Einchecken, weil ich sage, danke, dass jemand bei mir eingecheckt hat, seinem Netzwerk erzählt, dass er bei mir gewesen ist, die vielleicht sonst überhaupt nicht mitbekommen haben, dass der Chaos Computer Club in München ist, ja. Wir machen das bei uns im Sportverein. Also das kann man auch nicht nur als Dienstleister nutzen, sondern auch als Sportverein. Wenn bei uns einer zum ersten Mal einschickt und der hat Interesse, gehe ich mit ihm eine Segel. Wow, auch ein schönes Angebot. Also kreativ sein ist hier denke ich auch so ein, ein großes Thema. Und da kommen wir aber gleich nochmal drauf, dass äh, das leider nicht so ist, dass die Leute hier so kreativ sind, sondern eher so Standard-Dinge bedienen. Aber das zum Beispiel ist auch so ein Beispiel dafür, hey, das ist was anderes. Also da kann man gleich sehen, ich bekomme was Besonderes, wenn ich meinem Netzwerk erzähle, dass ich hier bin. So sieht das auf dem Handy aus, das ist jetzt ein anderes Special, aber egal, weil zum Beispiel hier im Dortmunder U, wenn ich hier einchecke, bekomme ich auch sofort ein Special angezeigt in meinem Handy und ich darf jetzt hier 50% Rabatt für eine Ausstellung wahrnehmen, was natürlich schon eine ganz nette Geschichte ist, soweit ich verstanden habe ist es auch bei jedem Check-In. Also nicht nur einmal, wir hatten ja heute Morgen eine Session, da ging es ja darum, wenn ich beim ersten Mal eingecheckt habe, habe ich ein besonderes Goodie bekommen. Hier habe ich so verstanden, oder zumindest verstehe ich die Beschreibung des Specials so, dass es jedes Mal so ist, was natürlich auch eine höhere Bindung bringt. Ja, bitte. Das müsste eigentlich. Müsste ja. eigentlich, okay. <lacht> genau. Wenn nicht, bitte melden. <lacht> wenn nicht, bitte melden, genau. Und das ist natürlich auch eine coole Nummer, weil wenn ich dann weiß, wenn ich einchecke, bekomme ich sofort 50% Rabatt, komme ich vielleicht auch öfter. Ja, weil je nachdem, hier ist der Preis noch moderat, aber es gibt ja durchaus auch mal Ausstellungen oder auch der Zoo, wo es recht teuer ist, wenn man da hingeht. Und dass man halt das belohnt, dass der Mensch, der jetzt hier eingecheckt hat der anderen sichtbar gemacht hat, das einfach diese Location ist dafür eine kleine Dankeschön, eine Belohnung ähm, direkt in die Hand gibt, hier sofort, dass es günstiger ist. Jetzt sind wir schon bei diesem ähm, normalen Check-in, hier das Beispiel von dem DDR-Museum, auch die haben so ein Check-in. Und hier bekommt man auch eine Reduzierung im, äh, im Eintritt. Und das ist sozusagen natürlich da auch das Dankeschön für das Teilen der Location. Weil wir wissen ja, Foursquare ist ja nicht nur alleine mit den Foursquare-Nutzern, sondern Foursquare hat auch Connections zu Twitter und zu Facebook und zu Instagram. Und nicht jeder benutzt es, aber der eine oder andere dann doch. Und so kann man natürlich auch hoffen, dass die Nutzer, wenn sie nicht, wenn sie einchecken bei, bei mir in der Location, eventuell auch ihren Twitter-Kollegen oder ihrem Facebook-Netzwerk davon erzählen und es weiterreichen. Und das ist für mich natürlich auch ein als Betreiber einer Location, eine Mund-zu-Mund-Propaganda, ein Empfehlungsmarketing, was nicht zu unterschätzen ist. Und sonst kommt man da auch schwer dran. Was haben wir noch für ein Special? Die automatische Stempelkarte. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema, dass man irgendwie mehrfach Besucher ist und auch dafür kann man ein Special anlegen. Beispielsweise ist hier die Niederlassung aus München. Auch eine Kneipe, die sehr im Herzen von München liegen, von vielen Agenturen umgeben ist und deswegen auch einer der umkämpften Locations in München ist. Und die haben sich so ein nettes Special einfallen lassen. Wenn man hier zehnmal hinbekommt, ist das Dankeschön fürs Wiederkommen, bekommt man halt einen Drink umsonst, egal was auf der Speisekarte steht. Manchmal haben die noch so Sonderspecials. Wenn man zum Beispiel mit zehn Leuten gleichzeitig eincheckt, bekam man auch jeder einen Freigetränk. Also, die lassen sich da immer wieder was einfallen. Es gab auch mal ein Special mit dem berühmten warmen Schokoladenkuchen der Niederlassung. Also es muss nicht immer die Wahl des Getränkes sein. Es kann eben auch irgendwas anderes Besonderes sein, wo die Leute dann auch sagen, Mensch, Schokokuchen das twitter ich ja eher mal oder Instagramme das oder sonst wie, als wenn ich jetzt irgendein Freigetränk bekommen habe. Also auch da ist interessant, dass man sich hier durchaus unterschiedliche Sachen einfallen lässt und nicht nur einen Standard macht. Aktuell ich haben sie Ja gerne. Wie gehen die denn damit um, dass Leute am Schaufenster vorbeigehen und einchecken, obwohl sie nicht drin sind und konsumieren? Also dann kann man halt, wenn man jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit vorbeigeht, checkt man jetzt Mal ein, geht dann am 11. hin und holt sich ein Freigetränk Geht das? Also können die das verhindern? Ich meine, das müsste ja gehen eigentlich. Na ja, sagen wir mal so, die Niederlassung ist nur abends offen. Und wenn man jetzt tagsüber eincheckt, das sieht man ja. Also ich kann ja als Betreiber sehen, ja, ja. zu welchen Uhrzeiten eingecheckt worden ist. Und wenn ich dann schon sehe, die User sowieso... Äh, ist da auf meiner Liste, dass er ständig am, am, am Nachmittag oder morgens schon eincheckt, dann kann ich mir den ja merken. Ja, das ist klar. Aber es war ja so ein Beispiel. Es ja. äh, gibt ja auch äh, andere Möglichkeiten. Klar. Also ich, ich kenn, kenn, ähm. kennt das jemand aus Deutschland, dass das schon ein Riesenproblem ist? Also du kannst, wenn du äh, sowas verwaltest, kannst du dir die Check-Ins auch angucken und mhm. die Leute auch rausschmeißen. Das heißt also, diese Drive-By-Check-Inner, die in deinem Laden einchecken, um Mitternacht, wenn der um schließt, äh, die werden rausgeschmissen. Und ich weiß jetzt von einer gewissen Kaffeerösterei, deren Namen wir heute glaube ich nicht nochmal erwähnen, sonst muss unser Sponsor noch werden. Äh, da kennt der Besitzer und die, das Personal die Leute. Und äh, wenn da jemand dann auftaucht und sagt, ich weiß hier schon siebenmal da und der kennt den nicht, dann weiß er, das ist nicht richtig. Also der, der schmeißt aber auch die äh, Accounts, die er nicht kennt, raus. Das heißt, die kommen gar nicht eigentlich erst in die Chance dazu. Ja, die Beweisführung ist halt schwierig. Ne? Ist ein bisschen, also, dann setzt du dich mit dem Kunden auseinander und hast ihn eher für immer verloren, als dass du ihn gewinnst mit so einer Aktion. Ja, Moment, die Frage ist ja, ob es ein Kunde ist. Wenn es gar kein Kunde ist, sondern nur ein Schnäppchenjäger, ja, der eigentlich gar nicht richtig Kunde ist, sondern nur irgendwas Günstiges mitnehmen will. Wird er sich auch nicht beschweren. Ist, wird er sich auch nicht beschweren, genau. Also, ich glaube, man wird schon merken, wie die Reaktion ist, ob man genau einen Schwarz getroffen hat und wie man einen Kunden hat, der eher so ein Drive-by ein Checker ist oder nicht. Aber tatsächlich habe ich bisher noch nicht gehört, dass es in Deutschland so ein Riesenthema ist. In den USA ist es das eher. Und wie gesagt, dazu ist es wichtig, dass man sich natürlich auch die Check-Ins anschaut, ganz klar. Mhm. Also nur hier anlegen und dann nie wieder in die Verwaltung reingehen, ist halt auch tückisch. Genau, you are here. Und wenn wir hier sind, dann können wir zum Beispiel auch Mayor werden. Also ich bin jetzt heute nicht hier mehr geboren, das ist woanders. Aber es kann halt passieren, wenn ich jetzt so oft schon eingecheckt habe, zack, bin ich Mayor. Viele sagen in Deutschland immer der Major, das ist der Mayor, das ist nämlich der Bürgermeister. Also Bürgermeister heißt dann, man hat halt von den ganzen Menschen, die schon mal bei dieser Location eingecheckt haben, mit am häufigsten eingecheckt. Früher war es so, dass es wirklich einfach nur nach Masse der Eincheck-Daten gegangen wurde, was hieß, wenn jetzt zum Beispiel ein Mitarbeiter ständig eincheckt, dann ist er natürlich auch für ewigkeiten Mayor und kann fast überhaupt nicht mehr von dem Kunden ähm, das, den, die, die Mayorship abgenommen bekommen. Ähm, deswegen gibt es in manchen Firmen dann auch schon die äh, Anweisung an die Mitarbeiter vielleicht nicht jeden Tag einzuchecken, damit andere auch nochmal eine Chance haben. Sie ähm, haben aber auch inzwischen das Regularium ein Stück weit verändert. Das heißt, heute ist es nicht mehr so automatisch. Wenn, mir ist sogar so gegangen, ich war in Coworking-Space der Mayor und dann wurde das Verfahren ein Stück weit verändert und dann hatte ich es echt schwer wieder... Mehr zu werden, ist so, hallo, was ist denn jetzt hier los? Also man hat da ein bisschen gelernt und auch anders gestrickt, ja. Also wenn du, bist, wenn du auch äh, bestimmte Leute sagen, dass ist ein Mitarbeiter Genau, das ist dann wieder die Verwaltungsmaske, wenn man dann stärker reingeht. Das Erste war halt, dass man dann sagt, hier, check vielleicht nicht ein, was aber auch blöd ist, weil ich vergebe mir natürlich in dem Moment auch, dass meine Mitarbeiter Promotion für die Location machen, die sie ja vielleicht auch gut finden. Und indem ich sie dann gleich von diesem mailer ausschließen kann, was es eben auch am Anfang nicht gab, aber was inzwischen dann eingebaut worden ist, habe ich jetzt eine Chance, dann wirklich den Kunden eine Chance zu lassen, was ja auch wichtig ist, denn darum soll es ja auch ein Stück weit gehen. Wenn ich jetzt der Mayor bin, dann gibt es manchmal noch so Mayor Specials, so sieht dann die Meldung auch aus und man kriegt auch erzählt, wem man das Mayorship abgenommen hat, auch die Person bekommt die Nachricht, das ist dann so dieser spielerische Ansatz, so nach dem Motto, oh, ich habe meinen Bürgermeisterstatus verloren, jetzt muss ich ja vielleicht unbedingt nochmal hingehen, um den wieder zurückzubekommen. Hier wird dann auch nochmal gleich vom Meyer irgendein Tipp mit rübergebracht, also dass man nochmal sieht, was, warum ist die Location eigentlich begehrt, was ist an der spannend. Und ich kann jetzt dann diesen Meyer auch besonders belohnen und hier ist es so, dass man hier eine Gratis-Tageskarte bekommt in dem Dortmunder U, wenn man hier Meyer geworden ist. Also wenn ich vorher schon immer die Reduktion auf meinen äh, Tarif genutzt habe, hier ständig äh, eingecheckt habe und zu Besuch gekommen bin zu den wechselnden Ausstellungen, dann kann ich es halt schaffen, mehr zu werden und kann dann den ganzen Tag auch eine Tageskarte haben für ganz und sonst. Das sind halt die Möglichkeiten, die man hat, um diesen Mayor neben dem normalen Check-in-Special auch zu belohnen, dafür, dass er halt wirklich ein sichtbar guter Kunde ist, weil natürlich dieses Mayorship wird auf. Den verbundenen Kanälen mit diesem Grünchen auch weitergeleitet, wenn man sagt, ja, wenn ich so ein Badge bekomme oder wenn ich ein Mayorship bekomme, dann sollen das meine Leute auf Twitter und Facebook auch wissen. Und dann steht da ja nicht nur drin, dass sie mehr geworden sind, sondern natürlich auch zu welcher Location. Und damit habe ich natürlich auch schon wieder als Betreiber einer Location ein Stück weit ein Empfehlungsmarketing angestoßen. Was ist jetzt aber wichtig an der ganzen Geschichte? A, dass man überhaupt nur weiß, dass es diese Check-ins gibt. Ich stelle halt sehr häufig fest, dass Unternehmen das noch gar nicht auf dem Radar haben. Sie sehen zwar, dass irgendwelche Leute irgendwie bei Ihnen einchecken, aber wissen nicht genau, was da eigentlich passiert. Aber die andere Geschichte ist auch, es gibt wiederum welche, die legen eine Force-Fallocation an, aber keiner weiß es. Weil Sie sprechen nicht mit den Mitarbeitern drüber, Sie sagen es nicht dem Kunden. Da hilft dann schon mal dieser Aufkleber. Mittlerweile ist der Bestandteil von dem... Foursquare Business Package, dass man halt diesen Aufklebervorlage runterladen kann, dass man die bei sich aufhängt. Und es gibt halt genauso wie bei Facebook Likes, auch die bekommt man nicht von alleine. Ja, es gibt halt vielfältige Möglichkeiten, wo ich im Laden kurz darauf hinweisen kann, an der Kasse mit einem kleinen Kärtchen oder irgendwas, oder an der Speisekartentafel habe ich mal auch gesehen, da hatten sie dann draufgeschrieben, wir haben hier freies Wi-Fi, Mai ist doch ein schönes Goodie. Like uns doch auf Facebook und erzähl es den anderen. Ja. Das könnte natürlich genauso auch stehen hier, erzähl auf Foursquare, dass wir hier ein tolles WiFi umsonst haben und vielleicht bekommt man dafür dann auch fürs Check-In irgendein Freigedränge. Es gibt noch weitere Materialien bei Facebook, äh, Foursquare, Foursquare Business und zwar äh, ist das ein Flyer für die Kunden, Bei vielen Kunden ist natürlich auch so, die haben Smartphones und wissen auch nicht unbedingt was sie damit tun. In Vorträgen ist häufig so, dass ich den Menschen erst erkläre, was für ein toller Computer da in ihrer Handtasche mit sich rumtragen und gar nicht wissen, was der für interessante Informationen ihnen liefert. Und auf denen muss man oft noch erklären, Foursquare ist das und das und so funktioniert das und das ist ein Special. Weil auch wenn jemand Foursquare nutzt und man schaut, was hat denn mein Netzwerk in den verschiedenen Locations, wo ich mich gerade befinde, so in der Vergangenheit getan, viele wissen gar nicht, dass es noch diese Specials gibt. Das ist dem noch gar nicht so aufgefallen, weil leider Henne-Ei-Problem. Wenn natürlich wenige Location Specials anlegen, merken die Nutzer auch nicht, dass es sie gibt. Und dann gibt es auch hier noch ganz wichtig für die Mitarbeiter so einen netten Flyer, auf dem man halt, der ist jetzt in Englisch, in Deutschland braucht man den natürlich auf Deutsch, wo erklärt wird, was ist denn dieses Foursquare Special. Und als ich, ich glaube 2011 mit meiner Mutter, im Sendlinger Straße in München im Starbucks stand und meine Mutter hat jetzt wieder ein Smartphone rausgezogen, was machst du denn da? Ja, ich habe jetzt hier eingecheckt, ja, was ist denn das? Und dann habe ich ihr erklärt, was ich jetzt mache und dann kam hoch, Ja, yeah! sie haben jetzt das äh Meyership hier gewonnen und für ein Meyership bekommen sie einen Frappuccino umsonst. Ich sagte zu meiner Mutter, wow, guck mal, hier in der Schlange, schau mal, jetzt siehst du, das bringt was, weil, weil ich jetzt hier eingecheckt habe, bekommen wir jetzt eingetrennt vom umsonst. wir haben uns schon voll gefreut. Ich, ich habe meine Mutter überzeugt, super. Ja, bis ich dann mein Handy der Dame an der Cafeteria entgegenstreckte und sie so meinte, was ist denn das? das? Habe ich ja noch nie gehört. Was soll das sein? Ach, das mag es vielleicht in den USA geben, aber hier nicht. Gut, es war 2011, ich sehe es ihr nach, aber mir hat das nur gezeigt, es ist halt super wichtig, wenn wir solche Specials anlegen. Wir müssen halt einfach auch sicherstellen, dass äh, jede Arbeitskräfte, die da sind und seien es auch äh, Studenten oder Aushilfskräfte etc., dass sie halt wissen, wenn jemand damit kommt, a, ist es wirklich ein Special von uns und woran kann ich sehen, dass es auch wirklich gerade aktuell äh, gemacht worden ist und nicht ein alter Screenshot oder irgendwas ist dazu noch eine Anmerkung. Ja, ich war vor zwei Jahren in Amerika und da wird natürlich Force deutlich häufiger genutzt. Da haben wir es aber auch öfters erlebt, dass die Angestellten davon nichts wussten. Aber im Gegensatz zu Deutschland, coole Sache, da kriegt man was umsonst. Die haben es einem sofort gegeben, ohne zu überprüfen, ob das denn stimmt. Dass wir uns schon fast überlegt haben, wir machen jetzt irgendwelche Screenshots, und die so aussehen, aber haben es dann natürlich nicht gemacht. Also da ist eine andere Mentalität. Ich weiß zwar nicht, wie die das dann verbucht haben, aber hat wohl geklappt. Das ist halt dieser Riesenunterschied, dass halt diese Arten von Belohnungen, auch dieses Badges-System, ja, das ist halt in der amerikanischen Kultur super normal und sehr, sehr bekannt. Deswegen, wenn da jemand kommt, sagt man sich, ja klar, logisch, das ist eine gute Idee und das haben wir bestimmt gemacht. In Deutschland sagt man so, hm, Lob, Nicht geschimpft ist auch gelobt. <lacht> und das ist halt so ein bisschen das Problem. Ne? Also bei uns ist es halt eher so, dieses nicht geschimpft ist auch gelobt. Man muss es auch erstmal lernen, auch lernen, um Lob zu bitten. Weil mir sagen dann gut schon mal, ich kann doch jetzt nicht hier hinschreiben, like mich auf Facebook, check-in auf Foursquare. Wie sieht denn das aus? Ich kann doch nicht darum betteln, dass das jemand tut. Ja, doch. Und wenn man es nicht tut, wer tut es dann? Also das macht ja kein anderer. Und wir denken, wir Deutschen sind leider auch oft so, dass wir nicht unbedingt von selber auf die Idee kommen. Wow, ich finde den Laden cool. Ich tue dem was Gutes. Ich mache hier einen, einen Tipp auf Foursquare. Wer von euch hat einen Tipp hinterlassen auf Foursquare? Sehr schön. Danke. Weil das ist total wichtig, auch für mich als Nutzer. Ich finde das klasse, wenn ihr Tipps, wenn wir alle Tipps hinterlassen. Aber das ist halt auch so ein Punkt, den viele nicht sehen. Sie nutzen viele Dinge. Ich kenne auch viele, die einfach sagen, ich nutze, aber ich gebe nichts in dieses Netzwerk hinein. Wo ich dann sage, ja, wovon soll es denn dann leben? Das ist so ähnlich wie eine Wikipedia, wo alle lesen und keiner schreibt. Da war noch eine Meldung? Ja, sie <lacht> hat kein Smartphone. <lacht> Heute wollte kein Smartphone, also das, äh, sie ist dann doch bei einem ganz klassischen Handy geblieben. <lacht> ja, ich glaube, das ist ja die, die kuschelnde Frage an der Stelle. Ja. Kannst du Leute, die nicht, wie hier alle, die hier sitzen, das nutzen oder wie deswegen den momentan nicht benutzer dort Das schaffe ich. Also ich habe ähm, sehr häufig einen Vortrag, der heißt ähm, unterwegs arbeiten, also effizient unterwegs arbeiten, irgendwie so eine Spielart und der geht da drum dass wir eben ein super tolles Computerchen in unserer Handtasche haben, was uns wahnsinnig viele Dinge erleichtern kann, wenn wir die richtigen Apps geladen haben. Und ich stelle eben eine Reihe Apps vor, die einem helfen, seinen Businessalltag besser zu bewältigen. Und eine davon ist zum Beispiel Foursquare. Und da gibt es viele, die hinterher zu mir gekommen sind und gesagt haben, jetzt weiß ich A, endlich mal, was mein Smartphone kann, und ich werde jetzt Foursquare-Nutzer. Oder B, die Leute, die vorher gesagt haben, Smartphone, was soll ich denn bitte damit, die wirklich gekommen sind und sagen, ja, super, jetzt weiß ich, was ich damit tun kann. Und im Unterschied zu Google Plus, natürlich kann ich mit Google Maps und Google Plus oder Google Local Pages Lokationen finden, aber es ist halt eher Bewertungen auch oft von Menschen, die ich gar nicht kenne. Und auf Foursquare ist es ja so, dass ich halt auch sehen kann, wer aus meinen Bekanntenkreisen hat jetzt tatsächlich diese Location gut gefunden oder einen Tipp hinterlassen. Und das ist für mich ja auch nochmal eine ganz andere Wertung, weil ich weiß zum Beispiel, jemand ist ein absoluter Fleischesser ja? und wenn der einen Laden super findet, dann kann ich mir mal ungefähr vorstellen, wie die Speisekarte ausschaut. Und wenn jemand eine Veganerin ist oder ein Veganer, das will ich gar nicht geschlechtsspezifisch werden, dann äh, kann ich halt genauso ablesen, wenn sie sagt, der Laden ist super, dann kann ich mir auch ungefähr vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie einen Hunger auf ein Rippchen oder irgendwas hätte, dann ist das vielleicht nicht unbedingt die richtige location für mich. Ne? Also insofern, man kriegt ja viel mehr Bewertung aus diesem ganzen Umfeld da hinein, als man das auf anderen Plattformen bekommt. Und ich habe eben diese Chance, auch noch dafür zu sorgen, dass man populär popular wird, beziehungsweise mit diesen Specials meinen Kunden etwas Gutes zu tun, was es eben leider auf Google Plus und auch auf Facebook, wenn ich dort bei einer Seite einchecke zu einer Location, auch nicht kann. Also das ist etwas, was wirklich sehr unique bei Foursquare ist, und ich finde, das ist auch ein sehr schönes Momentum, Dankeschön zu sagen, für ein bestimmtes Empfehlungsmarketing. Gut, wir hatten die Session schon, als ich also die präzise vorbereitet habe. Da wusste ich nicht, welche Reihenfolge bekommen kommen, aber ähm, falls jemand heute Morgen nicht in der Session gewesen ist, und da gibt es wahrscheinlich auch eine Aufzeichnung zu, ganz konkret auf Beispiele von Unternehmen ist der Sebastian heute Morgen eingegangen. Ansonsten kann ich sagen, keep in touch und freue mich natürlich noch auf Fragen oder Austausch oder wenn jemand sagt, hey, ich habe eine Location und wir hatten einen super Case, wie wir das Ganze gut hingekriegt haben, gerne. Eine Location dabei, die gesagt hat oder die sagen kann, hey, wir haben das super gut bei uns gedreht Das ist auch so schade, weil ich habe halt auch einen Haufen Kunden, aber... Die sagen immer, nee, das, weil wir schielen immer auf Nutzerzahlen, aber es ist auch wieder Henne und Ei. Ja? Wenn ich halt nicht die Nutzerzahlen bringe, wir hatten heute Morgen auch schon die Diskussion darum, welche Nutzerzahlen haben wir, dann würden wir die runtergebrochen nach Städten. Auch schwierig, wenn wir dann natürlich nicht die entsprechenden Zahlen auch von den Plattformen kriegen, es ist es sehr schwierig, da im Dunkeln zu arbeiten und viele sind halt sehr zahlengetrieben. Ich denke halt, manchmal vergibt man sich halt auch was damit, wenn man nur auf die Zahlen wartet. Die derzeitige Genau. Kleine Venues äh, damit so gut, wie Nullbudget Budget ein vernünftiges Marketing zu teilen, sowas wir wie das der gerade gebunden macht. Genau auf dem Level funktioniert es zurzeit, halt, glaube ich, ganz wunderbar. Deswegen, weil es halt über da der großen Masse läuft, äh, und da nicht große Budgets drinstecken können, gerade kleine Venues das für sich verwenden. Das ist eine relativ wichtige Message für, äh, für Foursquare um zu nutzen. Man ja. weiß gar nicht, ob man das vielleicht nicht sogar gut finden sollte, dass es das so ist wenn man jetzt gerade kleinere so gerade also, also auf jeden Fall. Aber auch der kleine Laden, der ist irgendwie manchmal schwierig, das wirklich, dieses Potenzial auch zu sehen. Deswegen mache ich auch gerne diese Session, um einfach wieder Leuten ein bisschen Material an die Hand zu geben, was sie wieder anderen Leuten erzählen können und irgendwann denke ich mir, well, funktioniert es. <lacht> Mich würde interessieren, wer hier schon mal es hat dann doch mal funktioniert. <lacht> ja, wir haben ja morgen einige Beispiele gehört, die versagt ja, haben. Nee, also mein negatives Beispiel ist wirklich nur das eine aus den Prüfphasen gewesen. Lustigerweise eben bei einem in den USA sehr eingeführten Player, wo ich das gar nicht erwartet hätte. Aber mein, so ist es halt. Und ansonsten war es erfolgreich. Da hinten war glaube ich noch eine Meldung. Da. Ja, ich hätte doch mal, vielleicht noch mal eine grundlegende Diskussion gerne angeregt. Wie kommen wir denn aus diesem Henne-Ei-Problem aus? Also ich bin auch faszinierter forscher nutzer ich finde das toll, ich finde die Gamification schön. Ähm, meine Frau ist äh, Friseurmeisterin mit dem eigenen Geschäft, dann habe ich das natürlich auch etwas promotet da und ja, es gab genau zwei check ins von meiner Frau und mir <lacht> und ähm, ist jetzt kein kleiner Laden und ähm, haben sich auch spezialisiert, äh, aber es passiert einfach zu wenig. Wie kommen wir da raus? Also wir haben in Deutschland ein Riesenthema. Wer ahnt ist? Also es? Mundo. Also ich erlerne immer wieder bei meinen Vorträgen über Mobile Apps, dass die Menschen glauben, wenn sie sich vor Square runterladen, dass dann automatisch ihre komplette Historie, die sie mit dem Handy in der Tasche äh, verbringen, dort hochgeladen wird. Also dieses Denke gibt es, dass man halt Angst hat, das würde sozusagen automatisch ständig einchecken. Das würde schon merken, ah, hier ist das... Dort mal eine u zucht check -in. Dass wir da was tun müssen, dass wir erstmal einen Account aufsetzen müssen und dass wir dann sagen, ähm, jetzt ist, bin ich hier bei dieser Location und jetzt checke ich hier ein und ich kann einchecken öffentlich oder ich kann einchecken privat nur für mich, wenn ich zum Beispiel im Urlaub wissen will, wo war ich hinterher. Das wissen halt viele einfach nicht. Hm? Das geht nicht mehr. Ich habe noch iOS 6. <lacht> muss auch davon ausgehen, dass... Okay. Alle checkt, auch wenn man sich ja, dass das Force und das ist ja nochmal eine andere Geschichte, aber Sie hatten halt oft die Befürchtung, es gibt ja leider diese unrühmlichen Zeitungsberichte, die dann auch dazu führen, dass dann die Leute sagen, nein, ähm, wenn ich jetzt hier einchecke und sage, ich bin nicht zu Hause, dann öffne ich quasi schon die Tür. Ja gut, da bringe ich dann immer das Standardargument, wer einen normalen 9 to 5 -Job hat, der sagt, sein Lieben auch Auf und kann von 10 Uhr bis 4 Uhr sicher einbrechen. Also da habe ich keine Angst vor. Und man kann ja auch entscheiden, wer das alles sehen kann. Also ich wurde tatsächlich auch schon von Leuten gefragt, ja, du checkst dich ja immer irgendwo ein und hast du keine Angst, dass dann jemand weiß, dass keiner zu Hause ist. So, A, können die meistens da eh nichts klauen, was wertvoll ist, das habe ich meistens mit, meinen Redner nämlich. Und zweitens, das sehen tatsächlich nur Bekannte. Also äh, ich mache das, äh, das nicht in die große, weite Öffentlichkeit. Außer wenn ich jetzt vielleicht sage, ich bin jetzt beim Forsberg-Camp. Aber tatsächlich, jeder, der arbeitet, ist ja auch zu bestimmten Zeiten nicht zu Hause. Also, da habe ich dann keine große Angst vor. Ich war gesunder Menschen Ja. Aber wie, wie, wie kriegen wir trotzdem die, die Killer-Applikation auch dahin, dass es der breiten Masse akzeptiert wird? Wenn irgendeine Tankstelle das macht, dass man für ein Einchecken 1 Cent weniger pro Liter bezahlt. Ja. Ja. Wer hat eine Tankstellenfirma? oder so eine? Moment, gab es nicht ein Handyverbot an der Tankstelle? Ja, nein, ich da hätte ich nicht ich muss man an der Kasse einchecken. ja. Die mit ADAC. Also ich meine, die Tankstelle finde ich gar nicht schlecht, weil man sagt, man weiß ja gar nicht, wie educating eine Tankstelle sein kann, weil das ist ja schon wirklich etwas so Feeding gehen und da drückt einem oft das Thema Geld an der Stelle. Ja, so eine gute Idee. Ich meine, ähm, Journalisten überzeugen, dass sie vielleicht eher mal über positive Bereiche oder Beispiele von solchen Check-ins erzählen, anstatt immer nur diesen Datengau und den Einbrechern, die waren Vielleicht auch das Tankstellenbeispiel. Also die Logik hinter diesem Tankstellenbeispiel macht es auch, glaube ich, sonst zu kompliziert, weil wer kommt hin, wer der sowieso tanken will und dann günstiger tankt. Also dieses Phänomen, dass ich glaube, wenn ich etwas rabattiert anbiete für etwas, was, ein, was sowieso einen Großteil der Kunden braucht, dann äh, habe ich keinen Effekt davon, zumindest keinen monetären. Ich tanke nicht automatisch mehr. Also, okay. also äh, jetzt als Beispiel, ich fahre, wenn ich von Olfen, wo ich ursprünglich herkomme, äh, ins Ruhrgebiet fahre, fahre ich an einer Strecke vorbei, wo es ca. 10 Tankstellen sind, ich habe Preisdifferenzen von bis zu 16 Cent den Liter Und ich kann dir sagen, die Tankstellen, wo es am teuersten ist, die sind am leersten. Das heißt also, ich mhm. habe schon den Eindruck, dass die Leute unterscheiden. Und ich kenne auch relativ viele, die zum Beispiel beim ADAC Mitglied sind, nicht weil sie da besonders günstige Helikopterflüge bekommen, sondern weil man da einen Cent bei Shell spart. Also ich glaube schon, der Deutsche ist so ein sparsamer Fuchs, der versucht so etwas auszunutzen, auch wenn er vielleicht dadurch insgesamt sogar mehr hat, weil er dann 2 Kilometer Umweg Aber ich glaube schon, das würde was bringen. Hinter dem ADAC steckt ja nun wieder auch nicht dieser Datenschutzaspekt. Also ich meine, auch unabhängig, ob, ob, der, ob der Ruf jetzt gelitten hat oder nicht, äh, ist es ja letztendlich so, dass äh, es ja nun mal auch die Welten Engel sind. Wenn die Welten Engel mit dem bösen amerikanischen Netzwerk vergleicht, also ich weiß überhaupt so einen und ich denke einfach, noch, ähm, dass, dass äh, das Argument dahin zum ADRC für die deutsche Mehrheit ja, Moment, das war ja nur das Beispiel, dass Leute tatsächlich bereit sind, um Sprit zu sparen, Mitglied beim ADAC zu sein, damit sie die günstigsten Tanke finden. Also insofern, es war ja nur, um zu sagen, ich meine, ich wohne in München, wir haben Österreich um die Ecke, da gibt es auch einen Haufen Leute, die Sprittourismus betreiben und halt irgendwo nach Österreich zum Tanken fahren. Also insofern, ich kann mir das schon auch vorstellen, dass da der eine oder andere, ich bin selber nicht so ein passionierter Autofahrer, aber wo das halt auf jeden Fall was kriegen würde. Was wir denn noch für Ideen? Also ich meine Presse finde ich schon einen Punkt, weil bisher liest man ja immer eher was ist. Wir hatten ja auch ein deutsches Netzwerk, also das gab es ja eigentlich auch, in Berlin war es recht stark, aber das hat es leider halt auch nicht geschafft. Was wäre noch ein Beispiel? Ich wundere mich gerade, was die Presse jetzt irgendwie besonderlich an Foursquare interessieren sollte. Die Presse berichtet über das, was bereits ein Phänomen ist. Also die macht eher weniger was zum Phänomen, also die greift ja Trends und Themen auf. Julia Engelmann hatte äh, eine Million Views auf YouTube, dann äh, wurde darüber berichtet oder sowas in der Art. Also da würde ich jetzt nicht so groß drauf haben. Was vielleicht noch eine Strategie äh, irgendwie ist, ist, ähm, dass Foursquare nicht auf das Check-In äh, damit äh, halt seinen, seinen Fokus setzt, sondern das ist halt als What's Around Me die entscheidende App wird und dann über, über eine, eine gut geschnittene API halt einfach auf ganz vielen Plattformen mitverwendet wird. Also es muss sich halt spreaden, es muss, äh, es muss raus aus einer App und äh, insgesamt äh, ganz weit kompatibel werden mit ganz vielen anderen Services und äh, ja ganz vielen Webseiten halt einfach benutzt, äh, eine, ein Benutzungsrecht für die Daten mit einräumen wo dann von mir aus auch immer, das kleine Foursquare-App mit äh, Icon mit dabei ist So das wäre ja die gängige Strategie, um die Verbreitung zu erzeugen. Wer von den anwesenden Foursquare-Nutzern shared denn seine Foursquare-Check-Ins mit Facebook? Manchmal. Ich ja. Ja. Wenn ich angeben will. Und mit Twitter? Okay. Ja. Er ist lustig, ne? mit Twitter meistens häufiger als mit ja. Foursquare. Das ja. ist ein damit Es ja, nicht darum, ja. das ja. preiszugeben oder nicht, sondern es nervt halt oft, dass die ganzen an der Twitter voll ist von Angelegenheiten. Gerade heute. Alle. <lacht> <lacht> Und seid ihr zufrieden mit dieser Schnittstelle? Na Instagram, genau. Na Instagram muss ich noch fragen. Per Chatten von Foursquare zu Instagram. Unzufrieden. Äh, ja, unzufrieden, genau. Von Instagram zu Foursquare. Okay, aber auch eher weniger, ne? Mhm. Ich habe mal vor zwei Jahren, glaube ich, gefragt, wer dann Foursquare-User war, dann waren ganz wenige, die tatsächlich zu Facebook geschert haben, aber viele zu Twitter. Insofern hat sich das dann offensichtlich ein Stück weit gedreht, also man ist dann doch eher bereit, das nochmal woanders hin zu transferieren. Und habt ihr dann die Erfahrung gemacht, wenn ihr ein Foursquare-Check-In dorthin geschert habt, dass Menschen, die noch nicht auf Foursquare sind, euch angesprochen haben, was ist denn das? Ne? Okay. Also das habe ich schon erlebt. Aber auch jetzt nicht mehr so häufig. Also man hat so manchmal das Gefühl, okay, ein paar Leute haben schon verstanden, was es ist, aber sie mögen es nicht. Werbung oder so ein Archiversystem. das die oder andere. Das ist interessant. Das habe ich auch schon mal überlegt nach meinen Vorträgen, wenn dann Leute sagen, ah, oh, und jetzt mache ich ein Sign-up, und ich so, was habe ich davon? <lacht> Nee, stimmt. Das wäre natürlich auch noch so ein, so ein Punkt. Member gets a member. Kenne ich jetzt nicht. Gibt es das von FOSCA an irgendeiner Stelle, dass man, da, wenn ich denen empfohlen habe und die machen hinterher ein sign dass man dafür in irgendeiner Form ein Badge bekommt? Ich habe also nicht 100 Leute zu FOSCA gebracht. Nein. Okay, aber gute Idee. Könnte man mal anbringen, dass es nicht sowas einfassen hat. Es gab mal diese Ambassador Cards, könnt ihr euch noch an die erinnern, aber die waren nur, wenn man eine, ähm, ein Business Account aufgesetzt hat. Die gab es mal. Aber nicht für Mitglieder, mit, ihr, ja, mit Gut, ich würde sagen, wenn ihr alle verstanden habt, was ein Special ist, super. <lacht> Ähm, tragts weiter, ich werde die Prezi hochladen auf Prezi. also das ich werde das auch gerne weiterverwenden und nutzen, ja? Doch normale Frage, ja. ähm, zu den Specials, äh, kann ich die ganz einfach auf der, der, äh, der Venue-Site einrichten, wenn ich Inhaber eines Venues wenn bin? Wenn man ja. diese okay. Venue als äh, geclaimed hat, wie das immer so schön genau. heißt, also wenn man sich dafür eingetragen hat, genau. okay, das hat nicht ja. mhm. Und dann würde ich sagen, äh, Schreibt drüber, also über das Thema Specials, damit vielleicht wieder ein paar Leute mehr davon mitbekommen, dass es äh, diese wirklich interessante Möglichkeit gibt. Und dann erleben wir vielleicht auch das kleine Ei-Problem, dass es dann endlich irgendwann vorbei ist und daraus irgendwie eine Rennsung geworden ist. Ja, ich danke euch. Bis später.